Es ist schwer zu erklären, was ich in Rumänien alles erleben dürfte. Natur, Herausforderungen, Leben, Gastfreundschaft, Liebe und so vieles, vieles mehr. Meine Reisen bereichern meine Seele, meinen Körper und meinen Geist, jedes Mal aufs Neue. Ich liebe diese Art des Seins. Es zeigt einem, wie klein wir doch sind und wie wenig man wirklich im Leben benötigt, um wirklich glücklich zu sein. Rumänien zeigt einem sofort, dass es ein wildes und freies Land ist. Die Naturgesetze von Tier und Mensch sind immer noch existent. Diese wilde Freiheit liegt in der Luft, in der Erde und auch im Schlamm, an dem man vorbeifährt oder durch. Also genieße jetzt mit mir zusammen den zweiten Teil der TET Rumänien-Tour. Viel Spaß! Wir fuhren bis an den Abgrund heran, welchen wir im ersten Teil ja schon angesteuert hatten und sahen direkt jemanden auf einer anderen Anhöhe stehen. Das wäre mein Zeltplatz. Der höchste Punkt vom ist, ist da drüben. Ja, genau, Der ist da drüben. Aber schau dir das mal an. Hier ist niemand. Einfach niemand. Ja, also da muss ein Foto gemacht werden, würde ich mal sagen. Also ich muss mal kurz umgehen. Einiger Zeit brachen wir auf, um den Heimweg anzutreten. Denn es sollte ja nur ein Nachmittagsausflug werden. Es ging nun steil den Waldpfad wieder hinunter. Die teilweise echt doof liegenden Äste waren für uns auch eine Herausforderung. Runter anstatt hoch ist schon eine ganz andere Geschichte und es ist wie als würde man nochmal eine ganz andere Strecke fahren und äh, wir fahren jetzt äh, den Waldpfad entlang und kommen dann wieder auf eine kleinere Hochebene, da wo diese tiefen Kuhlen drin sind und das ist äh, auch relativ schwer zu fahren, aber es macht mega Spaß. Habe ich nicht mehr reagieren können. Ich bin mit dem einen da rein und mit dem anderen da rein und dann war es das. So. Passt schon, sober, alles sober. Endlich kurz vor dem Sonnenuntergang waren wir erfolgreich wieder auf der Straße angekommen und steckten vor einem Unfall fest. gab es noch eine Waschstraße. Dort säuberten wir unsere gesamten Ladies. 5, 4, 5, 5. Der nächste Tag startete mit dem Reifenwechsel. Da die Anreise unsere Reifen schon schmelzen hat lassen und wir richtige Offroad-Reifen mit dabei hatten, wechseln wir auf diese. Helfen! Ja, ja, ja. Ja. Ja? Ja. Es gibt manche Leute, die müssen arbeiten und manche müssen Filme machen. <lacht> Was fehlt mal wieder? Was fehlt mal wieder? Es fehlt Lippenstift. <lacht> Jetzt spritzt du schon. Das ist echt schlimm. Ich kann nichts dafür. Ich bin so wie ich bin. <lacht> Es ist cool. Ah, oh, es ist cool. Okay. Ich würde sterben. Was ist das? Marshmallows. Ich will nicht sterben. Was ist das? Marshmallows. Arrivio, der Chef der Mechaniker-Werkstatt, unterschrieb sogar auf meiner Maschine. Ovidio. Nun geht es endlich los auf Thank die TED. Und zwar nochmal denselben Weg wie gestern. Könnt ihr euch noch an diese Auffahrt erinnern? Ja. Und schaut mal, was heute jetzt gefahren wird. Wir folgten dem Pfad bis zu einer Kuhweide, welche nur teilweise eingezäunt war und suchten dort den richtigen Weg auf der Tet. Okay. Ja, ja, ja. Ich bin nur aufgesessen. Ah, ich dachte, das war super. Ich habe ja. viel geschehen. Du hast es so gemacht. Nee, nee. also. Danke schön. Es wird immer einsamer und es ist wie ein Traum, durch Wasserdurchquerungen mitten in der Natur zu fahren. Aber jetzt gibt es erstmal eine Pause. <lacht> <lacht> Bonjour, Madame. Ça va? Bien, bien! Super! Super! Oh my God. Da, Ah! Das ist ja, perfekt. Dann Mega geil. Der Nachmittag gestaltete sich wirklich schön, bis wir auf der Hauptstraße ankamen und wieder zum Hotel fuhren. Dort erwartete uns ein mega leckeres Abendbrot. Am Abend lernten wir noch zwei Polen kennen, die auf BMW GS Adventures unterwegs waren. Sie prahlten damit, dass sie sehr gute Fahrer wären. Bei einem war ich mir sicher, dass er wirklich gut fahren konnte, bei dem anderen eher weniger. Beim Frühstück im Hotel verabredeten wir uns zum Einstiegspunkt, an dem wir gestern aufgehört hatten. Wir sind jetzt auf dem Checkpoint. Wir warten jetzt auf dich. Aber ich glaube, du you vor I, I uh, uns us, or? Der Weg ging teilweise sehr steinig den Berg hinauf. Von Single Trails bis hin zu groben Steinen war alles dabei. Kamen wir an ein steinendes Flussbett, welches bezwungen werden sollte. TCS yeah? Yeah you were too slow I can if I stop I can't yeah, yeah, drive because my TCS and I, I can't see it, drive. I, see it. Buh, buh, buh, buh, buh. I can't drive and I, I must stop uh, close TCS and next Nice <laughs> Yeah the here is good uh, Sehr schön mit Druck gemacht. Sehr schön mit Druck gemacht, Junge. Spróbuj, kawałek, tu już dalej nie ma. Chodź. Rata ta! tu, ale jest fajnie. Kurwa, pogubimy się, Wojtek, ale tylko ten kawałek. Kurwa! Chodź, pogubimy się. Lecimy, lecimy! Ale <lacht> zgood, immer schön mitmachen. Was? Immer schön mitmachen. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. No bo się pogubimy, to nie chcieli. Spróbujemy dalej, jak będzie dalej to samo wracamy. No? Haj spróbujemy, jak będzie dalej to samo wracamy. No tu będzie gorzej tylko. Ale nie wiem, zobaczymy. Ja już to ja tu nie dam rady jechać, sorry kurwa. Sorry kurwa. Okay. Should, should we? we drive for him? Huh? You or two? Ich <lacht> glaube, <Nee>, Nein, <lacht> nein. Nein, nein. Du merkst schon, er kommt nicht mehr hoch. So verabschiedeten wir uns von den beiden und fuhren alleine weiter auf der TIT. Hoch und runter und auf schlammig und steinigen Wegen führt uns dieser Weg wieder auf die Hauptstraße zurück, wo ein Zigeunerstand aufgebaut war. Was machst du da eigentlich? Konntest du das nicht vorher machen? Dann wären die noch da. Nee, nicht vor den Polen. <lacht> Eins, zwei... Warte, ich hab ihn. Was ist Warte. los? Ich wollte jetzt rübersteigen. Ach so, okay, Entschuldigung. tut mir leid, ich bin immer so fett. Ja, bitte nicht in die Fresse. Komm doch einfach hier, Schau mal, komm doch einfach da hin. Immer von der oberen Seite aufsteigen, dachte ich. Ja? Um Kraft zu sparen. wir das an. Dort kauften wir erstmal leckere Himmen und Brombeeren und verleibten uns einige ein. Ich fütter alles. Wie viel Geld haben wir? Ui. <lacht> Was haben wir denn? Ich liebe Obst. Alles oh, ist gut und Butterschaum. Au! Au! Au! And another oh! <lacht> <lacht> 20. Oh. Ach so, 80? Uh, nicht 18. Ah, okay. I verstehe 18. Ja, yeah, yeah, ich know. I know. Uh, Aber nicht vergessen, wir packten auch welche hinten in den Rucksack vom Volker. Also das darf ich vorstellen, das ist kein Motorrad, sondern das ist ein leak Was ist das? Ein Leak-Motorrad, eine leak -Karte. Ja, hier ist das ein bisschen weg, Irgendwas ist atomisch, komisch, ne? Ja, habe ich auch festgestellt. Weiter geht's, kurz auf der Straße, bis wir wieder auf dem Offroad-Track einbiegen konnten. Dieser bringt uns zu den ersten Dragons. Das ist Dragon One! Das ja. also ist Dragon ja. One! Dragon es geht so rauf, es ist vollkommen lehmig, erdig, große Steine, man springt immer hoch und runter. Du hast sehr viele Höhlen. Oh oh. Was machen wir? Ausprobieren. Huh? Okay. Lassen wir ihn erstmal wurschteln. Was, wenn er da umfällt oder so? <lacht> ähm, was war das? Okay, okay? geschafft. Okay. Da. Ja, ja. Okay. Aufheben. Und ab. Ja. ja? Warte. Ja. Ja. Weiter. <lacht> In einem Zug geschafft. Ja geil. Mega geil, Alter. Was, was, was machst du da eigentlich? Das ist Feuerholz mit. Ja, ja. Vorsicht, geh du mal. Kannst ja, du mal kurz halten? Ich, ich muss mein Bein rüber schwingen. Geh mir dein Bein. Nein, nur einfach das Bein geben. Hop. Geh hier hin, hier ist trocken. Ja. Ich ja. geht dann wieder runter. Ja. Alles klar, also ich gebe dir Druck hin. Und durch, oder? Zurück. No, no, no, no, Go Nächstes Mal probieren wir das zu zweit. <lacht> Sau geil, Alter. <lacht> Wir müssen da hoch! Das ist das Wasser! Okay. Wir können auch da lang fahren! Nein! Ach. Alter Schwede, ich habe gesehen, du hast es ja wirklich geil gemacht, Junge. Aber du hättest einfach da reinfahren müssen. Du bist da oben rumgefahren. Ja, das habe ich nicht so unter Kontrolle. Der Richtungsvorschlag hat die Karte nicht akzeptiert. Ich habe das schon gesehen, so. Ja. <lacht> nö, nö. Aber ich glaube, hier an der Steigung anfangen macht jetzt keinen Sinn. Ich würde, ähm, stopp, stopp, bevor du jetzt machst, nicht runter. Äh, lass uns erst mal überlegen. Die Seite, oder? So, hier. Ja, wir müssen das aber schön machen, weil er braucht die Spur. Weil ja, verstehst du? sonst kann, Also entweder du fährst die oder die. Ja. Ich, pass auf, ich halte, ich halte, du schaust dir ja die Spur an. Warte, gib mir eine Sekunde. Ja. Ich oh, übernehme. Ich hoffe, die Zeit ohne Was macht ihr? Was rede ich eigentlich noch mit dir? Ja, ich verstehe das nicht. Also ich würde die Spur nehmen, nicht die, sondern so oder so. Wieso, weißt du, dann fällst du hier rein und da hast du trocken. Kannst du hier rum? Ich glaube, im Hinterrad nicht weiter wie hier. Nicht? Genau, richtig. Weil wenn du in die Kuhle reinkommst, ist es vorbei. Hier. Hier hoch so, ja. und dann hier gerade hoch. So hatte ich es mir vorgestellt. Hier, ja. hier so hoch und dann Genau, ganz genau. Ja. ja. Okay, warte. Kupplung nicht kommen lassen. Ja, ja. Geh weg, geh weg. Okay. Kupplung langsam kommen lassen. Hopp, hopp, hopp. Stopp, stopp. Okay, noch weiter. Ja, okay, jetzt muss ich schieben, dass das Stück hoch bis gerade ist. Das macht so keinen Sinn. Lass durchdrehen. Ja, genau. Gas, komm, nicht die Kupplung, komm lass. Ja, genau, schön, schön, schön. Es wird immer steiniger und steiler. Die Steine sind teilweise so groß wie mein gesamter Stiefel. Wir sind jetzt langsam an einem Punkt dieser Strecke, wo es fast senkrecht nach oben geht und ich schmeiße die Karre natürlich kopfüber an den Berg. Alles gut. Okay. Alles gut. Danke. Schuck, hm? schuck. Den Lenker kann ich nicht benutzen. Was du? Den Lenker nicht benutzen. Jetzt. Oh, wow. oh, Entschuldigung. Ich hab hier die okay. Ja, das ist scheiße. Muss ich zurück, oder? Zusammen versuchen wir die T7 aufzuheben. Leider passiert kurz vor dem Losfahren etwas mega Doofes. Ja, da hatte ich vor, ich wollte jetzt da so rüberfahren. Einfach vorbereiten die Maschine und gerade halten. Okay. Ja. Äh. Sieht die gerade stehen? Nein, nein, nein, nein, nein, au! Na, au! So. Ah! Tut mir leid, nicht böse gemeint. Ja, ich weiß. Nicht böse gemeint, es tut mir irre weh. Ja, ich weiß. Ich habe es halt nicht gesehen. Ja, ich weiß. das ist, das ist auch nicht ist alles gut. Nachdem der Schmerz nachließ, versuchten wir mit gefeinten Kräften die Anhöhe zu erreichen. höher für mich gerade ich brauche den Fuß höher danke alles gut das spritzt jetzt Geht immer weiter den Berg hinauf. Immer wieder kommen steinernde Stufen und Löcher, die einfach mal die halbe Tenerie verschlucken würden. Das 打,打,打,打 no, Weiter geht's über zwei Steinstufen, bis wir auf eine Teilung der Murenabfahrt gelangen. Das ist ganz einfach. Das kann jeder Fahrradfahrer zu Fuß. Schau mal, wir reden hier von Steinen, die so kniehoch sind. Es ist alles matschig, lehmig, die Steine sind richtige Treppen, richtig crazy. Scheiße, da war ein bisschen hart aufgesetzt. Ja. Warte. Fahr da ran, runter. Eins, zwei, hopp. Und eins, zwei, hopp. Tja, das war der zweite Teil der Rumänien-Tour. Einfach krass, was wir da alles schon erlebt haben. Und ich bin auch sehr froh, dass Kimi und Volker dabei waren. Es war immer wieder lustig und wir hatten so viel Spaß. Also ich danke euch nochmal, dass ihr dabei wart. Es war eine sehr große Bereicherung, auch für mein Leben. Ja, und jetzt geht es auch schon wieder nach Afrika in einer Woche. Und äh, ich freue mich jetzt schon darauf, ähm, viel Sand zu sehen, viele neue Leute kennenzulernen und voll auf die Kacke zu hauen. Und wenn du mich begleiten möchtest, dann kannst du gerne auch meine Blogbeiträge auf Frankys Motorradreisen mit anschauen. Oder wenn du Fotos oder Shorties anschauen möchtest, dann würdest du auf Instagram fündig. Außerdem wollte ich mich nochmal bei euren Kommentaren, euren Likes und euren Abos bedanken. Ihr habt so viel wieder geschrieben, ihr habt so viele Likes dagelassen, alleine nur für die Rumänien-Tour. Ihr seid einfach so awesome. Ich, ich danke euch dafür. Es ist... Ich bin froh, Menschen zu finden und auch Menschen zu sehen, dass sie dasselbe Gedankengut besitzen und dass sie, dass sie glücklich sein können, wenn man sie mitnimmt auf solchen Touren. Ich freue mich auch jetzt schon darauf, euch wieder in dem dritten Teil der TET Rumänien Tour wieder mitnehmen zu dürfen. Also passt auf euch auf, bleibt im Sattel und bis bald, euer Frankie.